Alright, eben dieses komische Geräusch vom letzten Mal. Ich, ich erinnere mich sogar noch daran, die war eine Einbuchtung. Ich möchte so nicht ausfinden, was das für ein Geräusch ist eigentlich. ich hm. mir hier rein Einzelne Herbs sind man nicht mit jetzt. Brauche ich Pfeile ohne Armbrust eigentlich nicht? Die Frage ist, wie ich den Granatwerfer mitnehme oder die Armbrust. Weil den Granatwerfer will ich eigentlich für Bossy behalten. Aber dafür habe ich ja auch Brandpfeile. Ich habe nur 30. Oh. habe ich sonst Brandpfeile? Egal, Ich habe einen leeren Feuerlöscher Okay, warte mal. Jetzt. Das das Dann kombiniere ich mal das mit Brandpfeilen. Jetzt habe ich 10 Explosivpfeile. Ich mache das mal so. Okay, perfekt. Und jetzt mal gucken, wo ich genau hin muss. Äh, was ich machen muss. bin ehrlich, wie gesagt, schon lange nicht mehr gespielt wieder. Mit Kreis konnte ich rennen. Map war nicht stark, war mit Ich könnte Map wechseln. ja, wo der die Map und da komme ich und da will ich wieder hochgehen. Da war ich schon. Das Flugzeug, da komme ich runter. Das also müsste meine nächste Tür. Okay, das ist one shot wenigstens ah die blauen kräuter kann ich nur direkt nehmen okay war jetzt sonst was dieser zombie sieht so präsent aus der wird sich nachher safe irgendwie runter bewegen oder so kurz nachladen, dass er das nicht mit dem Kampf, Also sie nicht das mit dem Kampf machen muss. Die Treppen. Abgeschlossen. Auf der Tür steht Minenraum. Okay, okay. Das jetzt Also wenn ich außen rum kann, dann gehen wir außen Wäre ja auch zu schön gewesen. Hm. Nee, ich sollte die Pfeile wirklich behalten. Brandpfeile, glaube ich. Ja. <lacht> Dumm da um die Ecke, ne? Das ist keine Tür. Ich muss ich die Steuerung gewöhnen. Ich wollte nicht mehr. Machen. Okay, doch, das ist eine Tür. Ich bin einfach zu weit hinten. Jetzt. Okay. Wow. Nicht sehr vertrauenswürdig. Gasmaske ist im Notfall entnehmbar ah. Ernsthaft? Ernsthaft? Nein, nein, nein, nein, nein, nein... Was machst du? Ah. Okay. Ja okay, ich ah. cool. Vor Achtung kommt noch Gefahr. Eigentlich. Mal gucken, ob ich jetzt sterbe. Ich glaube, ich müsste jetzt noch in den Gefahrenstufen reinkommen. Ich wollte Ich wollt gerade Start drücken. Ja, okay, ich hab's zu viel provoziert. War ist das eklig? Nein, bitte nicht. Oh Mann. Ja, sie sind tot. Ja, bitte. Ich darf meine Helligkeit, glaube ich, ein bisschen heller machen. Ist ja relativ dunkel. Minus 0,010. Macht ein Minusverfahren dazu. So. Okay, eigentlich das ganze Item-Management war umsonst. Aber das ist okay. Ich glaube, ich weiß, von wo das Sound kommt. Die lasse ich mal hier, die lasse ich hier. Okay, wir lernen. Und die blauen Pflanzen kommen jetzt gleich in Benutzung, weil normalerweise die Spinnen Gift hatten. Der hat ein Ei gelegt, ja, ja. Jetzt habe ich es ganz genau gesehen. Die hatten ein Ei reingelegt. Ziemlich eklig. Letzten werde ich wohl nicht ausweichen können jetzt. Ich habe das Gefühl, dass die Dreier Salve eine ungenaue Zielgenauigkeit wissen, links sind Spinnen. Eine Sortiermaschine. Sie sortiert und schickt Güter in die Lager. Okay. Ich weiß, dass ich da hoch will wahrscheinlich, weil da ein Bauplan ist. Oder eine Map. Nein, nein, nein, nein. Das Ist nichts nützliches. <lacht> Mir Ach, so viel Munition jetzt gerade. Ist Sprengstoff ohne Zünder. Sprengkapsel, oh nein. Eine Sprengkapsel. Was bei Sprengkapsel? Das war's nicht. ist jetzt wärmeempfindlich. Ist das eine Ecke? Nehmt sie natürlich nicht mit. Aber nichts mehr. Map. Okay. Also ich habe Spinnenraum und Minenraum. Basically. Beides nicht unbedingt verlockend. ich irgendwie die Möglichkeit schon da hochzukommen. Ich glaube eben nicht. Ich weiß nur, das ist mein Endziel jetzt. Und wahrscheinlich muss ich hier irgendwo hochklettern. Aber ich glaube, das werden wir erst später erreichen. Ich will eigentlich wissen, was in diesem Spinnenraum drin ist. Kontrolltafel für die Sortiermaschine. Ohne Strom kann ich sie nicht bedienen. Okay. Da ist was für das Bau. Eine Warnung. Anti-Bowgas. Vorsicht beim Transport. Die BOW. Sind das die Spinnen? Dann nimm bitte Anti-BOW-Gas mit. Ich gehe da nochmal rein. Jetzt, wo ich weiß, was dieses eklige Geräusch ist, das ich vorhin gehört habe, wir das hin. Dann schaut mir das. Die Steuerung, ich liebe sie. Äh, oh, oh, ich bin vergiftet, das ist scheiße. Im Gang stand blaues. Ich glaube, hab ich, glaub, ich habe auch blaue Pflanzen im Inventar dabei. Heißt also, es wird Zeit, die mitzunehmen. Im ersten Teil habe ich einen Fehler gemacht, dass ich äh, blaue Pflanzen hatte und dann am Schluss nie benutzt habe. Nimmst du bitte dein... kann nichts machen. Die greift mich einfach an und dann kaum da einer weg, kommt der Nächste. Ich hasse dieses Spiel manchmal so sehr für diese Art und ich hasse die alten Teile von Resident Evil, ganz ehrlich. Okay, das vergiftet ihn. Das heißt, ich brauche die Kombination von Blau und Grün. Es wird langsam Zeit, dass ich doch mit A Pfeil und Bogen spiele. Äh, mit Armbrust und Pfeil. Und ich muss kurz dieses Dritte da hinten dann weg. Das ist wegen dem ist. Ich kombiniere mal ein paar Sachen mehr. Okay, das Ding auf dem Rücken <lacht> kommt nicht weg aus Ihren Grund. <lacht> Was schieße ich denn eigentlich? Okay, die kann gar nichts. Ja, mach weg! Schon jetzt gegengift da wieder. Bin ich jetzt wieder vergiftet? Nein. Ah! Oh, ist das mühsam. Natürlich. Nachdem du verdammte Wichser nichts trinkst. Ich liebe dieses Spiel, ja. Ich mach die Brandpfeile rein, aber ich will sie eigentlich nicht benutzen. Okay, eine Spinne lebt ja noch. Ich weiß ja nicht, ob die in diesem Raum irgendwas ist, was ich brauche. und ist ja natürlich so ein Kackteil noch auf der Schulter, weil sie es nicht wegnimmt. Willst du mich verarschen? Die resetten sich jetzt jedes... Ich weiß, wieso ich so lange Pause gemacht habe. Weil ich mir dieses Spiel nervlich richtig abfuckt. Genau wegen solchen scheiß Solchen Scheiß-Spielteilen. Aber ist okay. Ich gehe nicht mehr zurück, weil diese scheiß da sind, die ich nicht loswerde, weil die aus irgendeinem Grund da oben ein Ei legen muss, weil ich sie nicht abknallen kann vorhin, logischerweise. Wäre es so langweilig. Dann, die Spinnen, die mich vergiften, ignoriere ich. Damit gehe ich nicht mehr hin. Gehe direkt in den Waffenraum, hole mir den Schlüssel in die Mine, gehe in die fucking Mine. Resident ich glaube, dieser Zombie ist nämlich ein anderer Zombie, der da rumschwirrt irgendwo. Was für ein Scheißspiel teilweise, ganz ehrlich. Ich bin so froh, wenn ich durch bin, wenn die besseren Teile kommen wieder. Also, ich meine, klar, die ist ein super Spiel, hat auch viel drin, bietet sehr viel, das muss ich zugeben. Aber ich mag diese Teile nicht unbedingt. Nicht so sehr wie die neuen Teile. Okay, ich nehme jetzt alles mit, was ich brauche. Du kommst mit. Ich nehme eine Armbust mit. Das kommt mit. Mir scheißegal jetzt. Ich gehe auch nicht zurück, wenn ich was brauche. Ich lasse einfach liegen. Ist mir sowas egal jetzt gerade. Ich brauche Gift. Also Gift. Aber den Granatwerfer lasse ich nicht das Boss machen. Da müssen noch ein Item. Okay. Mein Inventar ist echt leer langsam. Ich kann die Motte natürlich nicht mit dem Pfeil abschießen, weil... Und es ist halt so, die kann ich zielen mit dem Pfeil und dem Bogen. Also mit, dem Arm mit der Armbrust, ich sage nur Bogen. Ich will jetzt noch mal. Ja, man sieht genau die so Liegenheit Jetzt kommen die Zombies. Stück. Einen kann ich vielleicht awaiten, wenn ich lang genug warte. <lacht> Ich habe keine Ahnung, wie ich gerade da hochkommen soll. Also von daher, ich weiß nicht, wie es dieser Hinweis mir jetzt berühren soll, ehrlich gesagt. ja den Zünder machen auf der anderen Seite okay äh, ich muss da nach hinten ich habe gerade die zombies raden aber ich muss ja nach hinten äh, ich möchte nicht mehr auf dem Auto haben. Das steht nochmal auf. Okay. Ich habe immer noch das Gefühl, das Auto die bessere Variante ist. Sprengkapsel. Und aus irgendeinem Grund macht eine Sprengkapsel im um C4 das Ding auf das äh, also wärmeempfindlich. Ich habe das Gefühl, hätten wir den Dietrich nicht geholt, sondern wären beim äh, Feuerzeug geblieben. Könnte ich das Ding jetzt anzünden und mich selbst töten? Einfach Resident Evil ist so ein Spiel. Ich habe das Gefühl, das könnte passieren. Es ist verdammt dunkel dafür. Ja, ich mache das noch mal. Ich muss noch mal Filter spielen, sorry. So. Okay, natürlich sieht Claire das von hier aus eigentlich nicht. Wird nicht mehr benutzt wird nicht mehr benötigt ja scheiße auf inventar ich weiß gar nicht ob die trophäe dabei ist sich ein volles inventar haben muss ehrlich gesagt ich weiß dass es früher eine gab aber ich weiß nicht ob sie in diesem teil dabei ist dass ich alle items mitnehme ja, ich raketenwerfer wahrscheinlich nicht geholt ja es so viele hidden trophies einer Battle Mode ist Multiplayer. Was ist. Ich bin in der Mine und es sieht einfach aus wie ein Kühlraum. Falsche Taste, ich wollte die Map haben. ist nichts Ein Loch mit 8 Ecken, hier ist ein Warnhinweis. Giftgas im Notfall das Ventil schließen. Giftgas im Notfall das Ventil schließen mit 8 Ecken. Ich weiß, wo ich die Gift äh, die Gasmaske herkriege? Anti-BOW Gleich wird das Anti BOW freigesetzt. Wir müssen die Giftmaske. Äh, die Gasmaske holen. Die Giftmaske. Holen. Ich habe was gehört. Scheiß ernst, Alter. Acht Schüsse. Da ist was. Da ist nochmal ein Hund. Ja, ich habe. Ich dachte, ich finde es was Wichtiges. Aber ich gehe. Okay. Zwei grüne Kräuter sind okay. Ja, okay, okay. Dieser blaue Kasten da drin irritiert mich mehr. Das ist nochmal ein grünes Kraut. Nehmen wir mal mit. Schalterfall hat keinen Strom, ich muss zuerst den. Wo finde ich den Generator, Mann? Warte mal. Das kann nichts Gutes heißen, aber das heißt. ich dachte, das Labyrinth, also dieses kleine, äh, diesen Schlangenteil. Äh, da wird mühsamer. da ist doch irgendwas, deswegen ist es so verzwickt. das ist jetzt habe ich den Strom angestellt. ich war überall auf dieser Map. Da brauche ich keinen Strom. Draußen will ich nicht sein gerade. <lacht> Jetzt. Wieso jetzt diese Musik? Ich drück jetzt einfach alles, was ich kann. Ich habe das Gefühl, wenn werden gleich Gas abkriegen jetzt. Das ich muss in den anderen Raum. bis jetzt noch nicht. Ja. habe ich drei verschiedene jeweils ja. Und Level 3 ist... Die Lage spielt sich zu, wir können es mit dem Wasserlabor so wie es aussieht hätte ich tatsächlich den Feuerlöscher gebraucht der ja leer ist Wo ist die Karte okay das ich merke nicht bekommen ist scheiß anscheinend weil ich den Feuerlöscher